Hallo, in diesem Video werden wir uns Möglichkeiten für komplexere Kommunikationsgrids mit Symbolen und Wörtern in Asterix Grid ansehen. Wir befinden uns hier auf der Homepage openboardformat.org und hier gibt es ein paar Beispiele zum Herunterladen, die man auch in Asterix Grid importieren kann. Es gibt hier eher einfache Beispiele, wie dieses Kommunikate 20 Gridset oder dieses Quick-Core 112, das schon relativ komplex ist. Wenn man das jetzt heruntergeladen hat, wie kann man das in Asterix-Grid importieren? Wir wechseln dafür zu Asterix-Grid, dann zu Grids verwalten, dann rechts oben auf mehr, dann alles löschen und aus Datei importieren. Und hier können wir jetzt diese heruntergeladene Datei, zum Beispiel dieses Communicate20-GridSet importieren. Ähm, hier der Hinweis nochmal, dadurch wird alles gelöscht von der aktuellen Konfiguration. Man sollte das also nur mit einem neuen User machen, ähm, nicht wenn man hier schon etwas angepasst hat. Ich klicke auf OK. Dann wird das Ganze importiert. Das dauert einen Moment. Und wir sehen jetzt, wir haben in dieser Gridliste jetzt plötzlich hier andere Grids, die jetzt eben Kommunikate heißen. Ich wechsle auf Start, damit wir das mal sehen, wie das aussieht. Und wir haben jetzt hier eben mehrere Kategorien von Wörtern mit verschiedenen Farben. Und hier oben wieder diese globale Leiste, wo man dann Wörter zusammen sammeln kann. Das Ganze gibt es derzeit leider nur in Englisch, aber man könnte natürlich auch hier einfach alles auf Deutsch übersetzen, wäre halt einiges an Aufwand. Ich kann hier jetzt einfache Sätze bilden, wie zum Beispiel I, I want, want food, food. fruit, fruit ähm, strawberry, strawberry. Äh, Sätze wie I want strawberry. Man sieht, es sind keine grammatikalisch richtigen Sätze, aber man kann doch schon einiges damit ausdrücken. Wir sehen also, dass äh, diese Art der Kommunikation, wie man sie vielleicht auch aus anderen äh, Apps kennt, auch in Asterix Grid ähnlich möglich ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass Asterix Grid ähm, eigentlich hauptsächlich nicht für diese Art von Kommunikation gedacht ist. Die Stärke von Asterix Grid liegt eher in der individuellen Anpassbarkeit und in den vielen Möglichkeiten für Eingabemethoden und äh, andere. Apps sind jetzt sicher in dieser Art der Kommunikation Asterix Grid äh, überlegen. In manchen Fällen kann es aber natürlich trotzdem Sinn machen, Asterix Grid in dieser Art zu verwenden, zum Beispiel wenn der User oder die Userin sich ein, Kosten, äh, also ein Programm, das nicht kostenlos ist, nicht leisten kann.